Herzlich Willkommen bei Frauenheil Sus. Sie finden uns in der Albrechtgasse Nummer 9, mitten im Herzen der Grazer Altstadt. Die Firma wurde vor ca. 65 Jahren gegründet und befindet sich in der zweiten Unternehmergeneration. Unser Sortiment umfasst die Dessous, Tagwäsche, Nachtwäsche, Bademode sowie die dazugehörigen cover -ups. Unsere Firmenphilosophie lautet, für all jene Frauen da zu sein, die nicht der Normgröße der Bekleidungsindustrie entsprechen. Wir bieten Dessous und Bademoden in der Unterbrustweite bis 115, Konfektionsgröße 54 und in den Kappgrößen bis H an. Denn wir Frauen haben alle dasselbe Bedürfnis, nämlich den perfekt sitzenden BH zu finden. Bei uns werden Sie fachlich kompetent und vor allem ehrlich beraten. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns!